Weiß der Emil, wo der Hofer ist? Natürlich weiß der Emil, wo der Hofer ist. Aber wir fragen ihn nicht. So Leute, heute lasse ich mal so richtig die Sau raus. Fangen wir einfach mal damit an, was mich am allermeisten nervt. Fritz! Meier. Fritz Meyer ist mein Nachbar oberhalb meiner Wohnung und mitten in der Nacht, pünktlich um 2 Uhr früh macht der Hund für genau 20 Minuten Lärm. Ich habe keine Ahnung, was du da genau machst, Fritz, und ich will es auch gar nicht so genau wissen. Aber es hört sich an, als würdest du mit dem nackten Hintern über die leere Badewanne rutschen. Unser Schlafzimmer ist nämlich genau unter deinem Badezimmer. Ich höre das alles ganz genau und wasche regelmäßig davon auf. In den letzten zwei Monaten ist es sogar so, dass ich gar nicht mehr einschlafen kann, kann, weil ich schon darauf warte, dass es losgeht. Meiner Frau ist das egal, die schläft mit Oropax, aber mir, mir ist es nicht egal und ich kann auch nicht mit Oropax schlafen, da höre ich die ganze Zeit zu, wie das Blut in meinem Körper zirkuliert und ich denke ans Sterben und das macht mich auch wahnsinnig. Also Fritz, hör damit auf, sonst krache ich einmal nach oben und dann ist Schluss mit lustig. So. Und zur Beruhigung sehen wir uns jetzt an, wie ich einen Wombat streichle. So ein lieber kleiner Wombat in sein flauschiges Bauch hier, der kleine Wombat. Ah, ja, er geht wieder auf die Schulter. Ja, du mir so viel Schade ist eigentlich nur, dass ihr nicht schnurrt. Und eines, was mich auch schon seit meines Lebens wirklich stört, dass Frauen es nicht schaffen, den Klodeckel nach oben zu klappen. Wo ist da bitte das Problem? Nachdem das Geschäft erledigt ist, einfach mit der Hand nach unten fassen und samt dem Klodeckel nach oben ziehen. Das ist echt nicht so schwer. Andauernd kann ich das machen. Dabei ist der Wasserstand eh schon bis unterkante Oberlippe und die Augen sind auch schon ganz glasig. Ein bisschen mehr Rücksicht und Respekt kann man sich in der heutigen Zeit der Emanzipation schon erwarten, oder? Aber bevor wir da jetzt zu sehr in den Saft gehen. Ein kurzer Witz zur Aufheiterung. Treffen sich zwei Jäger. Ja, der braucht ein bisschen. Ein Wort möchte ich noch über den Hofer verlieren. Ihr habt ja keine Ahnung, wie sehr mich der Typ manchmal nervt. Diese andauernde Besserwisserei und alles ist immer so negativ. Teilweise ist das echt nicht mehr zum Aushalten. Da ist mein Weg der viel bessere. Immer positiv und aufgeschlossen durch die Welt gehen. Fröhlich und immer gut drauf. Das, das bin ich. Deshalb singe ich euch jetzt meinen Lebenssong. And now the end is here, and so I face the final curtain My friend, I'll make it clear, I'll state my case, of which I'm certain I've lived, my life is full, I travel each and every highway Aber eines möchte ich doch noch. Toi, toi, toi.